Ja, zwölf sind das jetzt, ne? Ja. Ja, aber wenn du verreckst ne? Wer, wer macht denn dann irgendwas mit diesen Schlüsseln? Now, Sora. Darkness and Light's Final Clash. <lacht> Kyrie, you require motivation. <lacht> What? Kyrie! Why her? Why? I hat er nicht theoretisch 13 schlüssel er hat ja so sein eigenes und ja wieder oh, selber die oh. ah, bläde ist komplett kingdom oh. hearts i call upon your true form open now and show me the world to come ich bin mir ziemlich sicher wir haben verloren Was passiert ja gerade und da kommt ein gofi hey, we thought you might be able to use a couple of more half points Donald. What? Goofy. <laughs> you can't do us, now wipe those tears. And let's go stop Master Xehanort. Yeah. But. He controls Kingdom Hearts now. And Kyrie. Uh, you worried? Huh? Guys, sorry we took so long. Had a couple of plot points that needed ironing out. The hm? Master Zeonord. Let's backwaldich. He open kingdom hearts. So what now? Wir machen weiter wo aufgehört haben. Majesty, Riku, are you okay? <sighs> We're fine. Yeah. What hope? It's Xehanort. During the Mark of Mastery exam, we learned that he can transcend space and time. He's a portal. And we can use that to trap him. Hmm. But it won't be easy. Aqua, Riku. I'll need both your help if we're gonna push Xehanort out of this world. Understood. Wait! I'll do it. <laughs> What? Kingdom Hearts is a much bigger threat. Let me handle Xehanort while you guys keep it shut. Hmm. <sighs> hmm. Ja, ich schaff das schon. Ich habe schon zehn Kämpfe hier gemacht. Ich meine... Eigentlich müsste ich am erschöpfsten von allen sein, aber was soll's. Okay, got Without keyboards, it's not like we'll be much help here. <clears throat> oh, Three half pints together again. <sighs> Let's move. The darkness is spreading. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Sora. Huh? Oh. Hey. Kairi will be all right. I can feel it. Ja, Natürlich, alle sind bisher zurückgekehrt. <lacht> Muss er ja jetzt ein Unterschied <lacht> da sein? Beide seine. It. Weil aus Dream Distance ha. hat sieht irgendwie episch aus dieses schwarze herz wir ja, alles entscheiden okay ich bezweifle aber dass es das war mit sehr nord Eine neue Welt, so wie es ausschaut. It's beautiful. Right. We need to find Master Zeinord. Wow. Sala. Let's go catch Was das der? Okay. Glaser abgeschlossen die klänge wie habe ich ja eins verpasst gibt es jetzt einfach nicht und da ist die stadt die welt aus dem intro und wir können einfach so okay was ich mal ganz kurz hier speichern Ich würde gerne diese eine letzte Thron noch finden und dann also nicht Schluss machen. Ja, 1 hier geht sehr viel gerade ab, und was sehen wir jetzt hier hochgehen. Ach man, ich kann kein Foto von all den machen. Na verdammt, sieht man nicht. ich muss wissen wo die wo die letzten wo die letzte truhe ist geht so nicht ich nehme an da ist die letzte truhe ne? also gucken wir uns hier noch mal sehr gut rum wo muss jetzt ja hier sein Ich da, wo die Kämpfe stattgefunden haben, sind sie nicht, ne? Aber okay. Ich bin schon wieder hier, aber wie habe ich das schon wieder gemacht? Muss ein ja in einer dieser Gänge sein, ne? Alter. Und wie es ausschaut ich weiß ja nicht wie groß diese eine Welt ist jetzt aber sieht schon so aus als ich bin schon wieder wie mache ich das ich will gar nicht hier in boah ja, ich laufe die ganze Zeit hier im Kreis oder fliege im Kreis <lacht> mehr oder weniger ich nehme an siegbar kehrt nicht mehr zurück schade ah. Mal schauen, wo ist die alle letzte truhe darf jetzt nicht wahr sein und ja ich frage mich wie hat hier alles ausgeben wird die weiß nicht die schlacht endete ein bisschen anders wie ich mir vorgestellt hatte das ödland Ist da vielleicht irgendwie mit ruhe also nicht aber die kämpfe bisher waren ganz schön Schwieriger als ich gedacht hätte. Ich meine, die haben eigentlich nur so Mini-Bosse reingepackt überall, aber fast irgendwie zu dem Spiel, weil ja mehr so, weiß ich nicht, Chaos-Scheiß als die anderen kingdom Hearts spiele Ich meine, Birth by Sleep zum Beispiel ja mehr so für Dings ja ausgelegt für Kämpfe. Warum finde ich diese eine Tour jetzt nicht? da darf es nicht wahr sein. Ich soll jetzt nicht sagen, dass ich diese eine Truhe nicht finde. Ne? garten des Erlöschens. Da müsste eigentlich die erste Truhe gewesen sein, die ich finden müsste. Und ich habe sie verpasst. Wo habe ich denn hier begonnen? Da unten links. Ne? Hier haben wir. ja jeden stein umgedreht wir haben alle schätze so wie es ausschaut so jetzt würde ich noch gerne die letzte fotomission schaffen also diesen dämonen fotografieren wo finde ich ein ich gehe jetzt noch mal ins ödland zurück und gucke ob da irgendwie noch einer ist Dann sehen wir ja. Oder die letzte ist hoffentlich Ja, vier Herzlose. Wir sind keine Gegner was also eigentlich mit jenz ist der tod glaube, er ist tot alter das ist ein das ding so riesig sind ja irgendwo gegner kann er jetzt nicht wahr sein das gar nicht warum ich jetzt hier zurückfliege vielleicht ist ja was hier am anfang ein super boss oder irgendwie so was man kann nicht sein, weil hier ist ja das Ding. Ne? Ja, und ich bin neugierig. Ich weiß gar nicht, ob hier optionale Bosse überhaupt vorkommen. Ich gehe mal in die letzte Welt. Vielleicht ist da jetzt mal aufgetaucht. Ich will noch irgendwie mit irgendwas dem Part für bevor ich hier beende. Ja, jetzt ist aber schon spät. Ich will jetzt gleich beenden, aber hier ist nichts. Gut, dann bin ich jetzt hier den Part. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich die letzten sein, ne? wodurch diese letzte Welt da nee, ist. Nicht die letzte Welt, wir haben eine letzte Welt. Wir haben wortwörtlich eine Welt, die heißt die letzte Welt. Und ja, wegen jetzt zum Speicherpunkt und ja, sehen dann, wie es weitergeht. Ich mich jetzt auch dahin teleportieren, aber als kann ich jetzt zur weltkarte ja weiß nicht. ich haben sind die welten hochgelevelt oder so hat sich irgendwas verändert bekommen wir danach ich weiß es nicht vielleicht passiert irgendwann ich weiß es ja nicht ne nicht hochlevelt. Vielleicht ist ja irgendwo ein optionaler boss oder so aufgetaucht ein bei weiß ja zum beispiel so dass als mysterious Figur aufgetaucht ist, dann konnte man im Land des Aufbruchs landen und das war irgendwie voll hochgelevelt. Deswegen ja, gut, dann würde ich sagen, ich bin den hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wo wir weiter diese eine komische Welt erkunden. Sein ne? gute äh, seid ihr damit einverstanden, ja, okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, bis zur nächsten Folge.